Willkommen zurück zu einer neuen Folge dessen 2 ds mit Exceleron auf Excel Gaming. Hier haben wir letzte Folge aufgehört auf. Wer es vielleicht schon kennt, der Farm. Ja, man sieht egal hier. Die Farm. Hier gibt es alles Mögliche. Eventuell habe ich Post. Habe ich Post? Ich sehe nach. Nein, ich habe keine Post. Viel Glück. Viel Glück, viel Glück. freue mich jetzt mal. Ich kann jeden Fall Soll ich etwas für dich entschließen? Spricht die Dame mit dir Oh, da bin ich aber froh, dass du an einem Stück bist. Ich bin Tyra. Tyra Khan. Sind wir uns schon mal begegnet? Ohne Verbindung zum Licht bin ich etwas. Desorientiert. Ich höre, du suchst das Bruchstück des Reisenden. Auch ich habe davon geträumt. Der zersplitterte, kaputte Rand. Eine Wunde, die niemals heilt. Doch ich traue seiner Anziehungskraft nicht. Wie wir kennt auch das Bruchstück das Licht nicht mehr. Nicht seit der Reisende es während des Untergangs abwarf. Seit Jahrhunderten verdirbt es alles um sich herum. Sein Aufenthaltsort ist nun ein Ort des Todes. Wenn du wirklich gehen willst, vergiss nicht. Wir Hüter sind nicht länger unsterblich. So, hat sie gequatscht. Scheint auch eine Hüterin zu sein. Auch Tyra floh aus der Stadt und von Zuflucht in diesem Camp. Sie verleiht ebenfalls das Licht war also auch eine Hüterin aber hat erfahren, dass du eine Vision vom Bruchstück hast. Ja. Die hatte sie ja wohl auch. Und sie sagt, das ist gefährlich und sie schenkt mir noch was. Das ist dieser nicht sichtbare, wunderschöne Umhang. nehme einfach mal unseren Charakter und sage, der Umhang 21 Verteidigung. Ah, man sieht, dass auch der Unterschied ist. Hier habe ja, ich einen zerfetzten Lappen, der vorher noch viel schöner aussah. Zack, habe ich nur noch ein Halstuch. Wofür ich als Roboter auch immer ein Halstuch brauche. Danke. Danke dir. Und da oben scheint es das... weit. Was passiert jetzt? Es bewegt sich. Du Spannend. So der Sammlung wir uns Warum nicht? Devin, ein altes Haus. Darüber haben wir doch geredet. Nein, dein Familienname steht nicht auf dem Spiel. Labara Baba, du und ich. Labara Baba, du und ich sind wieder schon. Was haben... die... Wow. Hier ist ja eine Menge los. Aber ich habe ja auch mein halbes Leben lang außerhalb der Stadt gelebt. Also... Puh. Egal. Ich habe gehört, du wolltest dir das schrottige Überbleibsel des Reisenden anschauen. Ihr Hüte und eure Freizeitaktivitäten. Also... Louis und ich hören immer auf unser Bauchgefühl. Ich werde dich da nicht aufhalten. Ich habe hier genug zu tun. Nimm das Schiff, mit dem du gekommen bist. Dann kommst du schneller zurück. Siehst du die ganzen Flüchtlinge? Ich habe noch niemanden verloren. Mach mir meine Statistik nicht kaputt. So wie es aussieht, wollen die hier wieder ein bisschen Komik reinbringen. Die Dame ist mir eher unsympathisch, hat wohl die Stadt nicht gemocht, möchte es den Flüchtlingen helfen und ich soll nicht der Erste stirbt. Nehmen wir Ihre Mission mal an, was gibt's hier? Wasser? Ich glaube, das ist was Gutes. Und dann Holla, gute Wahl! das Wasser, das Wasser auch schon, Flüchtlingsumhang, haben wir jetzt hier verbrannte Jägermuskel kann ich durch die wunderschöne Flüchtlinge ersetzen. da ich nichts neues brannte also mein Hightech Brustschutz hält weniger aus als flüchtlingsding das scheiße aussieht, habe ich nicht hier Träumerumhang oder hat sich das hier was geändert ja der Träumerumhang ist ein bisschen dunkler hier kann ich. die MG durch. was anderes ersetzen. So, was ist? Der Geist ist. ja. Bis bald! Neue Mission verfügbar. Wolltest du mit mir sprechen? Ja, das ist eine ja. neue antifa technologie und da müssen wir hin. Also wir wollen jetzt noch mal kurz zu dem Gerät da drüben, dieses Buchschiff, das halt ich jetzt Ich bezweifle, dass die Gefallenen Auch, daran interessiert sind, mit eine Debatte zu führen. Gehen wir da mal hin. Ja, man kann ja einfach zack und starten. Die Jetzt befinden wir uns im Orbit, ob dort so viel Sinn macht, in den Orbit zu fliegen und um dann die 20 Kilometer wieder zurückzufliegen. Zumal wir ja vorhin im Orbit sind Aber es scheint mir auch einfach mal ein glades zu sein. Und Sicher, dass du das machen willst? Das Bruchstück ist der Grund, warum der Ort Todeszone heißt. Uns bleibt keine Wahl ein Zeichen? Ja, ein Zeichen, das Todeszone heißt. Da unten blinkt schon die ganze Zeit Nachrichtensymbol. Ich weiß nicht, wo ich hier so, so... Neue Mission. Wieder Einstieg, eingeschränkt. Jetzt hat halt zwei Daten auch das Zone. Da hätte ich doch sie würden Ist schwierig wo lang man muss. Ich war schon in der ganzen ETZ unterwegs. Weißt du, hübsch ist es. Ich meine, nichts ist so einladend wie ein dunkler gruseliger Wald. Aber Nichthüter sollen die Stadt doch nicht verlassen. Das Ding mit den Regeln der Stadt ist, dass sie nicht mehr gelten, wenn man die Stadt verlässt. Da ist ein kleiner Spalt in der Wand. Schwer zu sehen, aber da ist was. Niemand geht da näher ran. Zumindest niemand, der zurückkommen will. Deutschland. Ja, folge dem so Plötzlich bin ich in einer Gegend. Ein bisschen nach Apokalypse, Zombie, sonst was aussieht. Gehen wir mal weiter. Es ist ein etwas Weg, es ist nicht sonderlich schwer herauszufinden. So, anders sein dass ich dich schon unterbauten. Sag Bescheid, wenn du auf der anderen Seite bist. Orphan? Orphan, kannst du uns hören? Die Leitung ist tot. ich Der Grund, warum ich keine Horror-Shooter spiele. Was ist das? Hast du was gehört? Wir werden angegriffen. Aus einer anderen Welt. Sie verehren Maschinen. Okay, das scheint schon den kompletten Meilengegner zu sein, wie es aussieht. Wir fallen. Nicht mehr Kabale. Das können Sie unsichtbar machen. Schaden, besseres Rückstoßverhalten. Das Bruchstück des Reisenden. Das ist es. Genau wie in unserer Vision. selbst erklärt. Ich weiß nicht, wo das lang geht. sie wohl verscheucht. Bring mich zum Bruchstück. Ja. er ist verscheucht, das ist ein Bruchstück. Das ist wohl dieses Bruchstück. Da fragt man sich schon, ist der Hüter wirklich, also der Reisende wirklich der Freund, der Menschheit. Deshalb wurden wir hergeführt. Ich war nicht mehr so nah am Licht des reißenden Zeit. Spürst du es? Halt einen hellen Boot fest. Licht ist zurück! Wir sind zurück! Augen auf, Hüter! So. Jetzt bin ich schon wieder ein Hüter. Natürlich, als dass ich bin hier unverwundbar. Fertig. So. Eine Chance. dann wieder durch die Gegend, einmal durch Orbit, wohin jetzt zurück, wahrscheinlich in die Farben Dann bin ich ja mal gespannt, wo wir dann landen werden. Ich würde sagen für dieses Spiel session gucken wir mal ob noch eine Cutscene kommt, sonst reicht das wieder für die Folge. Und wir sehen uns ja der nächsten Folge. Aber lassen Zeit ich wusste auch immer gerne, was dieses blinkende Symbol Sprachnachricht nachrichtensymbol Nachrichtensymbol oben soll. Ein nicht. Dafür fliegen wir immerhin schön über die Erde. Wenn man genau hinschaut, merkt man, das ist immer dieselbe Szene, die sich wiederholt. Aber nicht gerade das, was man als kreativ bezeichnet. Hier ist dieser Berg. Jetzt kommt ein bisschen mehr das ist der Berg oben rechts. Jo, also die Frage, wie lange muss man hier warten? Also bisher muss ich sagen, das Spiel macht Spaß. Aber es war bisher auch noch Singleplayer. Es ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel. Deswegen hoffe ich, ah, dass ich natürlich noch Leute finde. Ich bin zwar in, einer, in einem klaren Dritten, aber das ist nur so... Streaming Clan gewesen. Keine Ahnung, ob ich mit denen zusammen spielen kann. Ähm wir haben unsere Kräfte wieder. Wenn ich mich an die demo recht erinnere, geht das Spiel auch richtig los. Man sieht so es, wir waren gerade wieder über den Bergen. Da hinten kommen schon wieder die Berge. Ist nicht so kreativ. Warum man jetzt lang lädt, wüsste ich gerne. steuern und nein ah. ein chat hallo team chat nicht verfügbar an ah, einsatz andere aktivitäten können derzeit nicht gestartet werden wie lange flatter ich jetzt hier noch Immer in die Erde? Zwischen müsste ich ja schon viermal rum sein bei dem Tempo, dass wir hier fliegen. Na gut, ich würde sagen, wir hören hier auf. Passt erstmal. Oh, jetzt geht's weiter. Wir stürzen uns wieder der Erde. Okay. Ich sehe schon einen Haufen echte Spieler sieht die fahren plötzlich ganz anders aus naja gut reicht für erstmal und ich wünsche euch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal ich freue mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet hinterlassen mir einen Kommentar was euch gefallen hat was euch nicht gefallen hat was haltet ihr von Destiny und natürlich wenn ihr mehr sehen wollt gern auch ein Abo da lassen vielen Dank und auf Wiedersehen